Endlich ist es da, das Gartenjahr 2023 und mit ihm natürlich Markus Burkhardt, unser Naturgartenexperte. Grüß euch, schön, dass ihr dabei seid an diesem... Ja, ein richtig aufregter Frühlingstag, aber das stört uns gar nicht. Wir starten so richtig eine ins Frühjahr. Was ist wichtig im Frühjahr? Was können wir machen im eigenen Garten für die Vielfalt? Schaut, dass wir super Frühlingsblöhe haben. Da schauen wir uns was an, nämlich die Weide und die Kornelkirsche. Nisthilfen waren ein super Thema für Vögel und für Insekten. Und die Kose macht euch einen schönen Deko-Tipp. Mir ist aufgefallen, muss ich ehrlich sagen, in den letzten Tagen, weil ich bewusst geschaut habe, auch wir da in der Gegend haben eigentlich viel zu wenig Bäumkatzeln. Und das ist gar nicht gut, weil die Bäumkatzeln sind um diese Zeit eine extrem wichtige Nahrungsquelle für die zum Teil aufwachenden Insekten, wie zum Beispiel eben die Hummelköniginnen. Die brauchen ja dringend jetzt um die Zeit an Nektar, damit sie mal richtig durchstarten können. Aber es gibt einige Schmetterlinge, die überwintern ja, also erwachsener Schmetterling, und die brauchen ganz, ganz sehnsüchtig jetzt nach dem monatelangen Winterschlaf eine, einen richtigen Nektarschub. Und da sind eben unsere Baumkatzel oder die Salweide, wie es auch heißt, ganz wichtig. Und die hole mir jetzt ein paar mit der Gartenschau, weil die kann man sich ganz einfach selber vermehren. Und das zeige ich euch. Und weil es so regnet, haben wir uns gedacht, wir gehen dann ein bisschen eine, weil da ist viel gemütlicher und bereit einfach einige Sachen vor für euch. Eine wirklich gute Idee, aber erst kämpft sich Markus durch den Regen in Richtung Saalweide, denn von der will Markus in Zukunft mehr haben. Da können wir einen Haufen Weiden draus machen. Es ist, wenn es ist, ein paar Weiden habt im Garten oder auch nur eine, wenn die eine gewisse Größe hat. Das macht ihr gar nichts. Da könnt ihr ruhig ein paar Äste Das wissen wahrscheinlich eh viele, die hier und da diese Bäume Buschen, ernten. Die Weiden, die treibt sofort wieder durch. ist überhaupt kein Problem für die Pflanzen. jetzt aber schnell rein in die gute Stube. Weiden zu vermehren ist wirklich einfach. Ich zeige euch ein paar Möglichkeiten. Ihr könnt, ich habe da ein bisschen einen Länger mitgenommen. Das ist so, ja, der ist gut daumendick, vielleicht ein bisschen mehr. Und den könnt ihr direkt einstecken in die Erden. Wichtig ist nur, wo es noch einsteckt, muss einigermaßen feucht sein. Vielleicht gelegentlich gießen, wenn es trockener wird. Und den oberen Teil, den zwickt man einfach weg. Der kann so, ja, ich sage jetzt einmal 1,50 m, 1,20 Meter bis 1,50 m kommt der haben von der Länge. So schaut das aus. Und den steckt es einfach aus der ganzen Einer. Ungefähr könnt ihr euch merken, so tief wie vielleicht ein eicher, eicher Schienbein lang ist, so in die Richtung. Also steckt es den ungefähr so tief in der Nein. Das ist relativ weit, aber das war wichtig, dass er gut reinkommt, weil dann treibt er ausreichend Wurzeln und kann den Teil oben versorgen. Und dann wird er sich einfach da zu einem eigenen Bammel entwickeln. So einfach war das. Es kennt was auch eine ganz einfache Variante ist, dass man zum Beispiel einfach einen Teil nimmt von den Weiden. mal sowas her und geht das einfach in den Kübel rein. Einfach mit Wasser und nach ein paar Wochen wachsen davon selber eigentlich die Wurzeln und dann kannst du das aussetzen im Garten. gibt aber noch eine einfachere Variante. So, jetzt machen wir die eigentlichen Steckhölzer. Eine ganz schöne Variante, finde ich, zum Weiden vermehren ist, indem man sie Steckhölzer macht. Das geht eigentlich wirklich auch nur um die Zeit. Also, ideal ist, finde ich, aber gärtnerisch so, wenn der gröbere Winter um ist, was weiß ich, so irgendwann ob März, würde ich einmal sagen, der Gärtner erntet zum Teil schon vorm oder zum Winterbeginn, aber einfacher ist es natürlich daheim, wenn man das jetzt macht um die Zeit, dann sind die Weiden gerade noch nicht beim Austreiben und das war ideal. So in die Richtung kommt so ein, ja, ein Steckholz ausschauen und das zwickt man uns jetzt daher. Da ist eigentlich nichts dabei und da finde ich ein Schar, ein ganz gutes Werkzeug, weil diese einzelnen Hölzer, das macht es von der Länge, es so um die 20 das ist nicht genau, 20 bis 30 cm lang sein und der Schar hat ungefähr 20 Also könnt ihr so ein Winkel messen und so schneidet die Stickeln her. Man sollte keine zu dünnen nehmen, also das war Dünn, das ist nicht ideal. Sowas ist eigentlich ideal, kann auch noch ein bisschen dünner oder ein bisschen dicker sein. Und das schneiden wir sie jetzt nachher. Und was ganz eine wichtige Geschichte ist, was nicht vergessen darfst, nämlich schon beim Schneiden, ist müsst ihr die Richtung beachten. Man sagt Polarität dazu. Das heißt, das Steckholz kehrt wieder so in die Erden eine wie es auf der Weiden oben ist und nicht so, weil dann wächst es Das erste, was ich mache, habe, die Unterseiten, ich hoffe, man sieht das, die schneide ich mir schräg. Weil dann weiß ich, das ist unten und oben schneide ich es gerade. Und so macht sich die Hölzer durch. da ein paar schöne Stückhützer. Was wichtig ist bei den Stöckhützern, das könnt ihr selber noch einmal kontrollieren oder schauen. Der Gärtner nennt da, wo die Knospen rauskommen, das sind die Internodien, also ein Knoten kann man auch sagen. Und das, der Bereich, der da dazwischen ist, das sind die Internodien, die Zwischenräume. Und da sollten wenigstens drei bis vier so in die Richtung, würde ich mal sagen, war gut, wenn oben sein. Wenn es da zählt, da ist zum Beispiel eins, zwei, 3, 4, 5. Internodien, das heißt 1, 2, 3, 4, da haben wir 4, 5, also das passt super so in die Richtung. Und mehr muss man nicht machen oder kennen. Und die genauso wie es jetzt sind, die Hützer, die steckt es entweder direkt im Garten in die Erden, sollte aber wirklich von der Erde ein bisschen vorbereitet werden, das heißt ein wenig aufgelockert, soll nicht ganz so verdichteter Boden sein, das ist nicht gut weil das Holz braucht ein bisschen Luft zum bewurzeln und es muss ein Platz sein, wo es ist, wisst, da hat es eine gewisse Grundfeuchtigkeit, da trocknet es nicht aus. Also wo es voll die Sonne hinscheint und sehr trocken wird Richtung Sonne, da werden es dann wahrscheinlich wieder kaputt. Also Sie brauchen jetzt zum bewurzeln, ist dann's relativ schnell, äh, schon eine ausreichende Feuchtigkeit und so bis in April, Mai spätestens, sollten Sie dann drin haben. Das jetzt kennt ihr es aber auch in den Töpfer einsetzen. Und es lässt es oben, egal ob es in die Erden reinsteckt oder in einen Topf, eigentlich nur ein oder zwei Augen ausschauen. Der Rest ist unter der Erde. Und mehr muss man da nicht aufpassen oder beruchten. Wenn man es fachlich ganz genau machen will, dann lässt der Gärtner sogar über den letzten Aug ungefähr ein, zwei Zentimeter noch stehen. Das trocknet dann zurück, das ist ein gewisser Schutz dann für das untere Auge und das treibt ihr dann da aus und macht den Trieb und das könnte man dann theoretisch wegschneiden, muss man aber nicht. So, und nun werden die Hölzer eingetopft. Dann könnt ihr es schon reinstecken, jetzt wisst ihr was unten ist. Ich tue aber zwei oder drei in einen Topf, weil es kann sein, dass einmal einer nicht will, die, die Bäumkatzer und die wollen nicht so gern wie die anderen beiden aber es haut trotzdem ganz gut hin. Und dann stülpen wir es auf. Wichtig ist, es sollte feucht gehalten werden, aber nicht nass. Das war vielleicht auch noch ein, gut, ein guter Hinweis. Wer glaubt, Palmkätzchen wäre nur eine schöne Deko, der wird nun eines Besseren belehrt. Dr. Burkert klärt auf. Wenn ihr solche Weiden daheim habt, dann habt ihr eine der ältesten Hausapothekenpflanzen dieser Welt bei euch daheim, Weil die Weidenrinde hat einen ganz, ganz einen wichtigen und bekannten Inhaltsstoff. Das ist das sogenannte Salicyl. Oder die Salicylsäure und diese einen, einen einen ist ja in ganz einem bekannten, es ist ein Kopfettabletten in Brauseform. Man nimmt es ja zum Teil, die Älteren werden das wissen, aus Blutverdünner. Und da ist genau dieser Wirkstoff drinnen, der ist um 1830 gegen sowas, haben sie das, das erste Mal außer isoliert. Aber man hat Aufzeichnungen, ich glaube die ersten Aufzeichnungen, die man gefunden hat, auf irgendwelchen syrisch-babylonischen Schriften. Tafeln, 700 vor Christi Geburt, gibt schon die Rezepte, wie man denn die Weidenrinde verwendet, um eben gewisse Krankheiten zu mildern. Und die Weidenrinden haben jetzt um die Zeit, deswegen passt das wirklich gut, diesen Wirkstoff am höchsten konzentriert drinnen. Also, wenn man sowas einmal probieren möchte, dann kann man, wenn man selber einige Weiden hat oder wenn es es woanders macht, natürlich unbedingt fragen und nie rundum alles runtergeben, sondern immer nur einen Teil von der Rinde, dann schiebt man diese Rinde ab und trocknet die und dann kann man den ein bisschen zerkleinern und dann kann man sich da einen Teeaufguss machen. Und das Schöne ist, bei dieser Nennen wir es jetzt einmal bei diesem natürlichen Kopfschmerzmittel. Es hat so gut wie keine Nebenwirkungen. Im Gegensatz zu der chemischen Form. Das wissen wir alle. Letztens mal die Beipackzettel durch, da wird es nicht fertig. Und das, das sparen wir da alles. Es ist nur so, dass die natürliche Form, wenn man das zu sich nimmt, das braucht eine Zeit, es braucht ungefähr zwei Stunden, bis der Körper das richtig verstoffwechselt und aufnimmt. Aber es bleibt dann sehr, sehr lang wirksam, bis zu zwölf Stunden bleiben diese Säureverbindungen, es sind sehr komplexe Verbindungen, also nicht nur diese Salicylsäure, was da drinnen ist, bleiben dann aktiv und das könnt du, durchaus einmal ausprobieren, wenn ihr vielleicht öfter Kopf habt, aber auch vielleicht, wenn man so einen leichten infekt hat oder wenn man sich abgeschlagen fühlt. Es ist auch ein Schmerzmittel oder wenn man Entzündungen im Mundbereich hat, dann ist das wirklich ein Thema und es ist tatsächlich nebenwirkungsfrei. Es gibt scheinbar ganz, ganz wenig Menschen, die empfindlich sind auf dieses Salicyl da drinnen, aber alle anderen können das durchaus einmal probieren. Übrigens ist ganz interessant in die beiden Weltkriege, also erster, zweiter Weltkrieg, war sicher keine schöne Zeit, aber da ist dieses Wissen wieder dahergekommen. Weil da hat es einfach zu wenig Medikamente gegeben, zu wenig Schmerzmittel. Und dann haben sie die Leute wieder auf das besinnt, was eigentlich eh schon wir wissen. Früher hat man zum Teil einfach auch beim Wandern, wenn es vielleicht wenn's die nicht gut gefühlt hat oder Zaunweh oder Kopfweh, hat man sich ein Stückchen von der Weiden obbrockt oder abgerissen und hat an dieser Rinde gekaut. Auch Markus legt sich gleich einen Vorrat an. Wenn ihr euch diese Rinde dann trocknet und so einen Rindentee macht, da gebe ich euch noch einen Tipp, weil die Rinde ist natürlich jetzt nichts Köstliches als Tee, aber gut, es ist gesund. gibt es einen Medesüß dazu, weil Medesüß hat auch diese Inhaltsstoffe, diese Salicylsäuren drinnen und das hat dann gleich ein wunderbares Aroma. Ja, apropos wunderbar, natürlich ist die Saalweide, aber auch die Kornelkirsche, ist eine ja wirklich auch schöne Sträucher. Nebenbei sind sie zum Klick also nützlich. Da zeigt euch jetzt die Kosi einen schönen deko -Tipp dazu. Und da könnt ihr auch das Gras, das man ja jetzt sowieso im Frühling eigentlich immer zurückschneidet Super verwenden. Schaut euch das an. Und ja, zugegeben, bei Kusi da scheint doch immer die Sonne. Sie zeigt uns heute, wie man aus den vertrockneten Gräsern aus dem Garten einen sensationellen Osterstrauß macht. Benötigt werden Strohgrenze unterschiedlicher Größe und ein Tacker. Die Gräser werden um die Grenze gewickelt und festgebunden. Nun die einzelnen Grenze von klein nach groß übereinander stapeln und zusammenbinden. Nun wird das Ganze mit einer Folie ausgekleidet, damit keine Nässe durchkommt. Noch eine abschließende Grasschicht auf dem obersten Kranz festhackern. Das Ganze mit einem Steckschwamm befüllen. Obenauf kommt jetzt eine Moosschicht. Und in dieses prachtvolle Osterkörbchen werden nun Palmkätzchen, Wachsblumen, Kornellkirschen und andere Frühlingszweige hineingesteckt. Et voilà, fertig ist der etwas andere Osterstrauß. Und Markus? Der zeigt uns jetzt die besten Nisthilfen für Vogel, Biene und Co. Ja, Jetzt, bis früher, ist wirklich so eine entscheidend wichtige Zeit im Garten. Und da kann man so viel für die Vielfalt und eben die heimischen also den heimischen Tiere machen. Wie wir eben schon gehört haben, gerade die Hummeln und die Bienen brauchen jetzt diese ganzen Blüten, um sich zu ernähren, aber auch dann weiterhin für die Brut. Es kennt geht aber auch jetzt um die Zeit. Super Nisthilfen zur Verfügung stehen. Aber das war ihm gut, wenn man es jetzt da tut, weil um die Zeit brauchen eben die meisten Lebewesen, jetzt nicht nur die Hummeln, aber auch zum Beispiel die Wildbienen oder unsere heimischen Vögel, die brauchen was, was brüten können. Und da kann man ja super Möglichkeiten im eigenen Garten schaffen. Was zum Beispiel bei den Hummeln, das wissen glaube ich wenige, es überwintert ja nur die Hummelkönigin. Der Rest vom Staat, den die Hummel aufgebaut hat, oder die Hummelkönigin, der verendet im Herbst. Und diese Hummelköniginnen, die jetzt munter werden, erstens sind sie hungrig natürlich, da haben sie dann hoffentlich unsere Bäumkatzeln oder die Kornelkirschen oder Krokusse etc. Und die suchen sie eigentlich am liebsten das Nest, wo's den neuen Staat gründen unter der Erde in Mauslöchern. Das heißt, man muss nicht immer gleich hysterisch sein, wenn man Mauslöcher im Garten hat, sondern lasst die offen. Weil da gehen die Hummeln gern rein. Das kennt ihr aber, so unglaublich das klingt, auch den Hummeln-Nistkästen bereitstellen. Ich habe da so einen Nistkasten da. Das ist ein Hummelnistkasten. Ist schon ein bisschen was Spezielleres. Also das empfehle ich all jenen, die sich wirklich ein bisschen intensiver mit diesen faszinierenden und vor allem so extrem wichtigen Lebewesen beschäftigen wollen. Weil die Hummeln machen ja einen extrem großen Teil der Bestäubung, nicht nur unsere Nutzpflanzen, zum Beispiel Tomaten, werden eigentlich ausschließlich von Hummeln bestäubt, weil nur die diese Form des Bestäubens kennen. Das nennt sie Vibrationsbestäubung und das kann auch Honigbiene zum Beispiel nicht. Und deswegen sind die Hummeln so wichtig, sind auch extrem fleißige Bestäuber. Und es gibt eben solche speziellen Nistkästen für Hummeln. Das ist, kann man sich vorstellen, eigentlich vielleicht gut vergleichbar mit am Vogel. Bei Vögeln macht man es ja heutzutage eigentlich mehr oder weniger selbstverständlich, dass man ihnen Nistkästen anbietet. Und so in die Richtung verhält sich das auch mit den Hummeln, weil eben leider mittlerweile unsere Gärten so steril und auch die umliegende Landschaft so, ja, man kann es wirklich sagen, so einplaniert worden ist oder vielleicht also intensiv genutzt wird, dass die Hummeln die Möglichkeit in der Erde, in den Maus, Gängen zu Nisten nicht mehr so haben. Und mit so einem Kosten kann man ja da eine super Möglichkeit schaffen im eigenen Garten. Moos, Kapok oder Tierhaare eignen sich perfekt zum Befüllen des Nistkastens. Auch bei unseren heimischen Gartenvögeln, die ja jeder gerne im Garten hat, glaube ich, kann man wirklich viel machen. Und zwar mit der Wahl des Nistkastens. Weil man wundert sich oft, da gibt es so viele verschiedene Nistkästen, wozu soll das gut sein? Und ich habe da zum Beispiel eine sogenannte Halbhöhle. Es gibt Vollhöhlen, das imitiert eigentlich, kann man sagen, Vorstellen, ein alter Baum und ein Specht macht da eine Höhle rein, dann hat man dieses runde Loch und das ist eine Vollhöhle, die dann da drinnen entsteht. Und die machen diese herkömmlichen Nistkästen, wo dann ein kleines Loch so als Einschlupfloch ist. Es gibt aber viele Vogelarten, denen ist das zu finster da drinnen. Die gehen nicht in eine Vollhöhle rein. Und da wäre es dann super, wenn solche ganz einfachen Kästen, das sind eben solche Halbhöhlen, aufhängt die Vögel nennen sie ein Nischenbrüter, ist zum Beispiel unsere Amsel. Die hat sowas viel lieber. Die geht lieber in sowas eine. Oder auch die Rotkehlchen nehmen sowas ganz gern an. Trauerschnepper oder Bachstelzen. Die wollen einfach im Bereich, wo sie brüten, ein bisschen mehr Licht. Aber was man da beachten sollte, wenn sie es denn zum Beispiel an einer Hauswand hängt oder bei irgendeiner Gartenhütte oder in einem Baum eine. Genauso wie bei den Vollhöhlen. Es soll nicht zu so heiß sein, eher gut versteckt, vielleicht mit ein paar Äste oder dass er Rosen vorhängt, dass nicht gleich irgendeine Katze oder sowas dazu kommt. Und hängt es nicht so gerade zur Wand, sondern besser ist meistens, wenn man seitlich hinhängt, so in diese Richtung, weil der Vogel hat ganz gern ein geschütztes Gefühl da drinnen. Er mag nicht direkt raussehen. Deswegen meiden es oft die, wenn man so hinhängt, speziell wenn sie offen sind. Wenn es gut verwachsen sind, könnt es so auch hingeben. Eine ganz, eine ganz faszinierende Gruppe von Lebewesen in unseren Gärten, neben den Hummeln, die ja auch zu den Wildbienen zählen, sind eben diese Wildbienen. In Österreich gibt es sage und schreibe über 700 verschiedene Wildbienenarten, von denen zwar eher die Mehrzahl im Boden brütet, sehr, sehr unbemerkt meistens von uns, aber auch die können super unterstützen und da gäbe es eine ganz, ganz einfache Variante, indem dem sich nämlich solche Schilfmatten kennt sicher jeder, kriegt man eigentlich mittlerweile überall zum Kaufen, kostet man nicht sehr viel Geld und aus denen kann man sie eine wesentlich Fachlich, nämlich bessere Nisthilfe bauen, als die, die es oft zum Kaufen kriegt, unter dem Namen Insektenhotel. Die sind oft leider wirklich ein Schrott und man kann sich das aus solchen Schilfmatten wirklich gut selber machen. Es müsst ein paar Sachen allerdings beachten, wenn man solche Schilfmatten oder so Schilfröhrchen montiert. Oft ist es nämlich so, dass diese Vorderseite sehr schlampig geschnitten ist. Dann stehen da, ich weiß nicht ob man das bei der die ist gar nicht so schlimm, dann stehen zum Teil richtig so die Fasern kreuz und quer und dann können unsere Wildbienen da natürlich nicht eingehen. Die meiden das instinktiv, weil die Wildbiene weiß, wenn sie jetzt da rein geht und dann vielleicht wieder raus, dass die Flügel dann vielleicht beschädigt werden, und der Erste, der interessiert ist, Wildbienen zu fressen, gibt es ja viele verschiedene Tiere, der frisst dann wahrscheinlich. Und deswegen vermeiden Sie das. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man sich ein so ein Stäbchen anschaut, wenn man sagt, ja okay, aber was passiert denn da, was sind denn die Bienen drinnen? Der große Unterschied von diesen Wildbienen zu der Honigbiene ist, dass die alleine leben. Man sagt, eine solitäre Lebensweise. Also eigentlich kümmert sich die Mutter im Großen und Ganzen um das ganze Brutgeschäft. Und so ein Röhrchen ist vielleicht ganz gut, wenn man sich so von der Seite anschaut. Das hat eben vorn diesen Eingang und geht dann relativ weit zurück. Das sind vielleicht so 10 cm. Und dann haben wir da wieder so einen komischen Knoten. Und da vorne ist das Röhrchen hohl und da ist ein Knoten. Das ist wichtig, weil die Bienen mögen es nicht, wenn es durchzieht durch das Röhrl. Das heißt, das muss mit einem Knoten abgetrennt sein. Das ist eben so ideal, weil das hat unser Schiff von Natur aus. Es sind überall diese Knoten drinnen. Und da beginnt dann die Biene hinten zu beginnen, das erste Ei reinzulegen. Dann macht sie eine Zwischenwand aus Lehm oder was sie halt im Garten findet, aus irgendwelchen Erdmaterialien. Dann legt sie das nächste Ei rein, wieder Zwischenwand und so weiter. Und so kann sie bis zu 10, 15 Eier da reinlegen, mit Zwischenwänden. Und jedes Ei wird versorgt mit Pollen aus Nahrungsquelle. Pollen, manchmal ein bisschen Nektar dazu gemischt. Und deshalb kann man sich vorstellen, wie wichtig das ist, dass man eben so Sachen wie Bäumkatzeln oder Tierendelstrauch und andere blühende Sachen im Garten haben, weil nur dann können diese jungen Larven da ausreichend versorgt werden mit Nahrung. Schaut einfach, wenn ihr die Kraft, die Marken, wir schauen denn da die realen aus, weil oft sind die wirklich schleißig oder schon beim Verschimmeln oder ganz eine schlechte Qualität. Es sollen halbwegs gute Schilfröhrchen sein. Die sind, naja, es ist nicht ganz so schlimm, wie es manchmal ist. Aber besser wäre es, wenn Sie es und ich hab eine Seite da schon nachgeschnitten, dann schaut das ungefähr so aus. Da gebe ich euch wirklich einen, einen wertvollen Hinweis, wenn die Stäbchen trocken sind, ich glaube, man sieht das ganz gut, wie sauber die sind. Wenn sie trocken sind, lassen Sie sie meistens relativ schwer schneiden, und wenn Sie das vorhabt, legt Sie diese Matte, einfach sie es auf, wenn es regnet. Heute regt es. das ist ja schon nass, und dann lasst Sie es einfach so am Tag draußen im Regen oder wenn es einen Gartenteich habt, schmeißt es eigentlich die ganze Matte ist einen Tag einweichen und dann kann man es zum Beispiel auch mit der Gartenschere super schneiden und dann reißen euch die Schnittstellen nicht. Dann habt ihr leider saubere Schnittstellen und genau das lieben die Bienen. Es hat den Effekt einfach, dass viel, viel besser besiedelt wird. Und man kann dann wirklich so ein Stück, das muss jetzt nicht unbedingt so lang sein wie diese Matte, könnte vielleicht kürzer sein. Sie gehen dann auch übrigens, wenn man es montiert, von beiden Seiten rein. Wichtig ist nur, es muss geschützt montiert werden, also witterungsgeschützt. Es soll einigermaßen die Sonne hinscheinen, also nicht schattig montieren und man muss das Ganze horizontal montieren. Sie ist es nicht, wenn es so ist, sondern horizontal oder vielleicht ein bisschen schräg. Ist auch okay, wie man es, werden sicher viele noch kennen vielleicht, wie man früher die Häuser aufgedeckt hat in der Nähe von irgendwelchen großen Seen, wo viel Schiff zur Verfügung war, hat man ja diese Schilfdächer gemacht und da spült sie sich dann richtig an mit den Wildbienen und sowas imitieren wir und schaffen immer Möglichkeit, wo sie die Eier reinlegen können. Tja und Wildbienenliebhaber Markus hängt gleich die ganze Matte auf, denn Wildbienen kann man bekanntlich nicht genug haben. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei für euch, weil es gibt wirklich super Methoden, dass wir unsere heimischen Tiere unterstützen können. Nächstes Mal schauen wir, dass wir ein super Wetter haben. Dann gehen wir in Kräuter und im Nutzgarten. Das ist für unser Traum, aber auch für unsere Tierwelt. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn es euch gefallen hat, für ein Like. Oben habt ihr mehr von uns und da könnt ihr uns abonnieren. Vielen